Hallo zusammen, ich bin Timo Sieber und mache die Lehre als Automatiker in Agathon beim zweiten Lehrjahr und zeige heute meinen Berufsalltag. Kommt doch mit! Meine Tätigkeiten in Agathon sind Maschinen verkabeln, programmieren und in Betrieb nehmen. Für die Lehre sollte man gutes Vorstellungsvermögen haben, technisches Verständnis und Fingerspitzengefühl. Speziell in Agathon ist, dass man eine kurze Zeit in jeder Abteilung ist und so einen abwechslungsreichen Alltag hat. Wir bekommen auch genügend Zeit für die Schulsachen zu lernen oder auch sonstige Sachen wie jetzt programmieren. Die Stimmung ist eigentlich recht gut. Wir machen Witzel untereinander, verstehen einander gut. Bei den Lehrlingen wird man gut aufgenommen und bei den Brustbildnern wird man auch wertgeschätzt. Um die Lehre angenommen zu machen, sollte es konzentrationsfähig sein und sollst gerne im Team arbeiten. Wenn es dich interessiert du viele verschiedene Sachen sehen, dann ist Tageton der, der perfekte Betrieb für dich. Das war es und wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch noch jetzt.